Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu! Wow! Wie viel habe ich denn noch? Noch vier. Wir fangen von hier aus an direkt. Äh, wir haben letztes Mal ganz viel gespielt, jetzt kommen wir noch ein bisschen... Ja. Hallo, wer bist du? Okay, irgendjemand der was sagt. Ich quatsche trotzdem kurz mal alle an, weil ein paar neue Dialoge sind ja dabei. Die meisten nicht wirklich. Hallo. Der ist neu, ja. Der redet früher über die Safari Zone. Und jetzt geht es über den Go Park. Das ist der Park, wo ich Pokémon von Pokémon Go in Pokémon Let's Go transferieren kann. Das ist die Safari-Zone ersetzt eigentlich. Zwei Battles. Ähm, und sobald ich die gemacht habe, die linke Tür davon noch, dann sind wir fertig, würde ich kurz heilen gehen, weil letztes Mal hat da noch Walenkampf getriggert. Und falls sie das dasselbe nochmal eingebaut haben, würde ich hier natürlich wieder einer triggern. Deswegen mache ich das mal. Pikachu ist auch schon dezent angeschlagen langsam. Dem tut das gut, wenn er ein bisschen Erholung hat. Autsch. Und das andere Problem ist jetzt, ich kann bestimmte Pokémon halt nicht chainen, weil ich sie nicht wild fangen kann. Und die alola form gibt es auch noch, stimmt. Ich überlebe das. Sonnerschock, los! Come on. Ich glaube, ich muss meinen Pikachu-Spezial-Move einsetzen. Oh. Ha, ist eine e das ist gut. Ah. Meine Nase juckt so komisch. Sehr gut. Jawohl, Bibo kriegt ein Level Up. Das ist ganz wichtig aktuell, dass wir Bibo hochkriegen. Blöd, ne? Eigentlich müsste ich jetzt Items benutzen. Scheiß drauf, komm. Feuerheiler. Ah, das ist doch was zu essen. Bebt alle Statusprobleme, also ein Hyperheiler eigentlich. Und ein Supertrank, damit er wieder voll ist. Das war's dann auch schon. Wenn wir gerade schon hier im Inventar. Komm jetzt, nervt. Okay, die gefällt mir jetzt nicht so gut wie die sportliche Cap. Äh, Moment. Ja, äh. So, Das gefällt mir auch nicht. Habe ich da was bekommen? Natürlich, gefällt mir nicht. Hier gefällt mir die Farbe gar nicht schlecht, aber ich mag... Oh, die passen perfekt. Die sind auch cool, aber ich mag die, das, den, roten, äh, den gelben Akzent drin. Wir bleiben zu habe ich nur die Hosen gewesselt, klar, stark, mhm. voll nervig, natürlich auf starke, ähm, theoretisch könnte man auch sagen, übrigens ich nehme Lavados, Zaptus und Arctus in meinem Main-Team und so, aber Legendaries spielt man nicht, ist voll uncool, wenn man Legendaries spielt. Okay, hier habe ich tatsächlich mal einen nachteil Das habe ich selten mit Pikachu gehabt bis jetzt. Aber ich denke, den kann ich auch so regeln. Hoffentlich. Oder nicht. Ich muss taggen. Okay, jetzt nervt es wirklich. Ich muss taggen. Genau. Hätte ich übrigens gewusst, dass das, dass das Bisasam, das ich von der Tussi bekommen habe, besser wäre, hätte ich das natürlich behalten. Aber von mir kam es von den Werten her halt besser an so. Hätte ich gewusst, dass ich einen Libel-Deck mache, hätte ich das auch behalten. Aber ist egal, wir farmen die einfach, irgendwie kriegt man die. Kumpel meint, er hat eineinhalb Stunden investiert in alle drei oder so. Sie sind einfach ein bisschen selten, aber man kriegt sie. Critical? Jawohl. Also wäre das halt auch noch eine Option, das Ganze ein bisschen dann zu machen, mal. Vor allem ist Chaining gar nicht so schwer in diesem Spiel, habe ich gemerkt. Man muss ja. Äh, normalerweise muss man die Chain aufrechterhalten mit dem Fang. Äh, bei Shiny Chaining in den alten Versionen ging das auch, aber da musste man gucken, dass man nichts anderes erwischt und in einem bestimmten Radius bleibt und bla bla. Hier kann man einfach Pokémon ansprechen, die Chain aufrechterhalten. Und wenn ich was anderes anquatsche, ist das scheißegal. Weil. Genau. Ähm, weil. Es einfach. Flüchten. Also ich muss flüchten. Ich darf das wilde Pokémon nicht flüchten lassen. Ich muss flüchten. Hey Adi. Yo. Da oben ist die Kabine des Kapitäns. Wenn du ihn fragst, bringt er dir vielleicht die geheime Technik bei, für die er bekannt ist. Gerade sei leider gar nicht gut aus. Er scheint sitzkrank zu sein. Aber du solltest ihm trotzdem einen Besuch abstatten. Ach ja, bevor du hochgehst. Lass mich doch eben überprüfen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Ja, genau, das ist was ich meinte. Jo, dann lass uns mal kämpfen. Yeah. Voller Champ. <lacht> so. Jo, Glück gelaufen. Voll gechillt wie Pikachu. Perfekt. So will ich das doch haben. Oh. Vor allem finde ich es recht cool, wie hoch meine WP unterdessen sind. Ich habe keine Ahnung, für was das ist, ehrlich gesagt. Ich schmeiß. Ach so, die ist nicht so. Die ist zwar schon nicht schlecht. Ich bleibe bei meinen Donnerattacken. Ich bleibe bei Donner. Sehr gut. Das ist auch gut. Evoli. Oh ja, der Battle der Pokémon. Der nicht so lange halten wird anscheinend. Passt. Was ich mich auch gerade frage, ich glaube, Z-Attacken sind kein Ding in diesem Spiel. Hätte ich doch einen Doppelkick nochmal machen müssen. Ist egal. Passt schon, mache ich nachher halt. Jetzt ein Doppelkick und der ist weg. Einmal, zweimal. Ich frage mich gerade, ob sein Radikal jetzt zum Einsatz kommt. Ja, aber Bibo kriegt keine Level... Okay. Mirapla. Hmm. Bibo ist immer noch Level 11. What the fuck? Ach so, was ich auch rausgefunden habe, das ist voll cool. Man hat ja einen... Dein Pokémon mag dich oder dein Pokémon mag dich weniger. Das hat was auf die EP zu tun. Das hat Auswirkungen auf wie viele EP die Pokémon kriegen. Das sind so kleine Tipps und Tricks, die ich gefunden habe, weil ich möchte mir nicht alles spoilern lassen, halt storymäßig vor allem nicht, oder inhaltsmäßig. Aber das sind so zwei, drei kleine Sachen, die ich rausgefunden habe, die ich relativ wichtig finde für das Spiel. Und deswegen würde ich die dann schon mal angucken vielleicht. Und je mehr, dass die kämpfen, desto besser ist das, weil dann mögen sie mich mehr und kriegen mehr EP danach. Das heißt, wenn ich die Passiv level dann kriegen die einfach nichts. Oder viel weniger als andere, sagen wir es so. Nicht nix. Du hast wirklich schwer was auf dem Kasten, Adi. Naja, das Leben geht weiter. Also los, geh zum Captain und lass dir seine geheim geheime Technik beibringen. Bis später. Mmh ausgetrunken. Okay, Pikachu will prügeln. Scheint gerne mit dem Poké, ja, so würde ich es auch nennen. Ich habe ausgefunden, was das Fenster unten ist. Wir werden es gleich kennenlernen. Übrigens. Hallo. Äh, mir geht es gar nicht gut. Ich bin krank Du zeigst dem Captain, wie er die Übelkeit mit Entspannungsübungen bekämpfen kann. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Puh, vielen Dank. Jetzt geht's mir gleich um Welten besser. Was sagst du da? Du bist auch hier, um eine geheime Technik von mir zu erlernen? Den Gefallen tue ich dir natürlich gerne. Komm doch mal hier rüber. Sieht so aus, als wolle auch dein Pikachu die geheime Technik unbedingt erlernen. Tut mir leid, Kleines, aber nur Menschen können geheime Techniken erlernen. Du lässt nicht locker, was? Ich bin um die ganze Welt geschippert, aber ein Pokémon, das eine geheime Technik erlernen will, ist mir noch nie runtergekommen. Dein verwegener Blick sagt mir, dass du es wohl wirklich ernst meinst. Dann will ich mal nicht so sein. Ich werde diesem Pikachu meine absolut unschlagbare Geheime Technik beibringen. Komm doch bitte mal hier rüber. Schau mir gut zu. Hiya! Yeah. Pikachu hat die Geheime Technik Spaltschnitten erlernt. Klar. Ja, versenk mich doch. Dieses Pokémon hat es wirklich geschafft. Es hat die Geheime Technik Spaltschnitten erlernt. Spaltschnitt hilft dir dabei, Sträucher aus dem Weg zu schaffen. Probier es doch einfach mal an einem Strauch in Orania City aus. Okay. Jetzt, wo es mir wieder besser geht, wird es langsam Zeit für die Arbeit. Die MS sticht sticht nämlich bald in See. Wird eine Weile dauern, bis dieser Kahn wieder in Orania City vor Anker liegt. Pass bis dahin gut auf dich auf. Okay. Ja, voll cool. Äh, falsch das ist... Es lohnt sich fast sogar schon, die Diktarhöhle noch kurz zu machen. Zumindest um Diktar zu fangen, vielleicht ein Diktri. Und dann zurück nach Marmoria City zu reisen, kurz und um die Items zu holen. Aber nur fast. Mal gucken. Eigentlich würde ich schon ganz kurz gegen Bob kämpfen und. Oh. Wow, okay, das sieht wirklich cool aus. war die surfmusik Voll gut. Dich kenne ich doch von eben. Ach, verflixt war das übrigens schon Natürlich wusste ich doch. Ich war so drin, vertieft Zeichnungen von Meeren zu fertigen, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie mein Schiff in See gestochen ist. Und was machst du jetzt? Naja. Ich schätze, dass ich wohl noch ein Weilchen bleiben werde. Die Farbe des Meeres hier in Kanto hat es mir wirklich angetan. Okay. Klar war dass die aus Pokémon Sonne Mond, die in Ultrasonne erst ihre eigene Arena bekommen hat. Matsurika wieder. Ja. Hör mal, Trainer aus Kanto. Hast du Lust auf ein Kämpfen gegen meine Fee-Pokémon? Klar. Dann nichts so viel los. Ich will, dass du dir ein Bild von der Stärke meiner Feen-Pokémon machst. Jo, die kriegen wir. Voll die App Musik. yeah. Matsurika. Heißt sie wirklich? Ich glaube schon, dass sie so geheißen hat. Die haben das nicht übernommen. Aber das ist doch 100 Pro. Die aus Pokémon Ultrasonne, Ultramond und Sonne Mond. Ganz sicher. Ha, du Noob. Friss mein -Britzel Turbo. Ah ja, zu dem Typen können wir dann auch wieder. Der kriegt anscheinend recht viel gute Attacken dann. Wir fahren ja eh da durch nochmal kurz, also rennen, wenn wir zum. Weitergehen danach, nach der dritten Arena. Von daher. Yeah, party Mars. Bristol Turbo! Ich würde mal storymäßig weiterspielen übrigens. Und wenn ich dann alleine spiele unterwegs, würde ich nochmal zurückgehen durch die Digta-Höhle. und probieren da halt die äh, Onyx und so zu fangen, ein bisschen halt trainieren Ja, was sich halt so ergibt halt Endlich Wow, wie stark bist du denn? Da falle ich ja aus allen Wolken Ein Es gibt das Kronkorkensystem sehr gut. Du und deine Pokémon inspiriert mich glatt zu einem Bild. Ich würde es zu gerne auf Leinwand für die Nachwelt festhalten. Okay, kann ich nochmal? Hey, nur zum Wunder nehmen, kurz. Nach Alola zurückzukehren und dich besiegt zu haben, das ist wie ein unfertiges Gemälde. Schauen wir wieder auf. Okay, ich kann noch nicht gegen sie neu kämpfen. Ja, ist ja gut. Ich hasse den Konverter langsam. Okay, interessant. Ja, Scheitel, Junge, ich hab's gecheckt. Äh, wir gehen zuerst mal in Bobs Arena. Wie geht's? Wie steht's? Hier geht's zur Arena von Orania. Aber um sie zu erreichen, musst du irgendwie diesen Strauch zerschneiden. Oh, mega schwer. So. Äh, jetzt ist die Frage, muss ich ihn anquatschen? Jawohl. Ah, das war nur ein Fetzen. Okay, darf ich jetzt doch? Dein Partner hat den Strauch mit einem Streich entfernt, der Weg zur Arena schon offen, blablabla. Bla bla. Dann hau ab. So. Weil jetzt haben wir mit Pikachu spielen. Dieses Menü hier unten. Ja, hi Pikachu. Hier. Die kann ich halt ja auch hier drin dann aktivieren. Und da gehört noch Surfen dazu. Fliegen. Stärke. Und Zertrümmerer wahrscheinlich. So von... Hätte ich jetzt mal gesagt. Ich weiß natürlich nicht. Ähm... Hallo. Flug und Wasser haben gegen sie schlechter gehabt, was auf das. Ja, mein ist ja. Ja, bla, bla. Okay, was ist mein Ziel? Nichts bloß Abfall, nichts bloß Abfall. Alles mal anquatschen hier. Ja, ah, ich sollte zuerst vielleicht die Kämpfer fertig machen. Okay. Äh. Als der noch gedient hat, war Major Bob sein Anführer. Der scheint mir noch ein bisschen älter zu sein als Major Bob. So. Ich mag das voll, wie die Backen weiß aufleuchten von der Energie dann. Und was es übrigens auch gab, dass äh, man kann das Pokémon, das man am Anfang bekommen hat, nicht zu... Professor Eich zurückschicken, das habe ich nicht selber probiert, ich habe es nur gehört, dass es nicht geht. Ein Kumpel hat es mal ausprobiert, just for fun, ob es geht. Natürlich mit Speichern und so, aber es geht gar nicht. Sagt dann einfach, du kannst das Pokémon nicht verschicken und dann war es das auch schon. Ich weiß, ich bin Killer. Ich sollte ihn halt an erster Stelle machen, mal. Einfach damit er kämpft, damit er einen EP kriegt mehr. Weil ich habe noch nicht rausgefunden, wo ich das Zuneigungssystem sehe. Jo, genau. Äh, weil das Zuneigungssystem ist halt eben relativ wichtig für die EP-Verteilung anscheinend. Also wäre das schon gut, wenn ich da irgendwie dran komme. Aber, naja. Gut. Oh, sieht der coole aus. Äh, wir gehen raus. Ich will Mondstein. Ich will gucken, ob ich Mondstein finde. Irgendwo muss ich einen Mondstein herkriegen, ja. Hm. Yo, genau. Ha ha ha ha. Mega schlecht. Okay. Mal gucken, ob mein Nidorino schneller ist als seins. Als sein äh, Voltobol. Hätte ich, glaube ich, eh nichts gemacht. Wobei ich das jetzt endlich rausgefunden hätte. Ich glaube, dass keine Wirkungssystem noch existiert. Dankeschön. Weil in Pokémon Go existiert es nämlich nicht. Das weiß ich. Den mache ich gerne fertig. Für den Spruch gehört er fertig gemacht. Äh, ich würde gerne das Rätsel noch lösen, diese Folge. Dann kurz heilen gehen und den Arena-Leiter machen wir dann nächste Folge. Ist so mein Plan eigentlich. Ich hoffe mal, das geht alles auf. Wir gucken das mal an. Ich glaube, dieser Knosp sollte auch noch einen Schaufler kriegen. Wäre noch schlau. <lacht> Wobei eben später muss ich eh darauf gucken, dass ich eigentlich alle Pokémon ein bisschen trainiere. Wäre vielleicht auch trotzdem nicht so schlecht, wenn ich äh, Bibo nicht alleine ziehe, aber ich möchte halt mein Bibo gerade im Team haben noch, denke ich mal. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, aber muss schon ein sechster Team aufbauen eigentlich. Wobei in diesem System ist es eigentlich wirklich scheißegal, da kann ich spielen, was ich will danach. Aber ich mag halt, dass ich ziehe 6 Pokémon und gutes System viel lieber. Äh, so, wir können ganz kurz heilen gehen. Ich denke, das ist gar nicht mal so schlecht gerade. Ah, oh, der Bus steht wirklich jedes Mal wieder. Auch hier noch. Ist okay. Ich quatsch mal kurz den Karate-Typen Karate da oben an. Hallo. Oh. Fukano ist mein Favorit, aber ich glaube, ich kann. Ich mach mal. Wenn ich ihm fünf Fukano fange und zeige, kriege ich einen Arcani, glaube ich. So war das. Irgendwie so. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, so war es. Ich finde es schade, dass Pikachus Ball nicht ein Herz drauf hat oder so. Oder ein Elektro-Ding, wie, ähm, wie der Originalball aus der Serie halt. Also, Originalball aus der Serie, aus dem Pokémon Du bist dran, der Film. Da hat er ein Elektro-Ding drauf. Das hätte ich noch cool gefunden. Einfach ne? so ein kleines Gimmick, dass der Ball von Pikachu einen Elektro-Donner auf dem drauf hat. Den von Evoli hätte man halt dann zum Beispiel mit dem Schweif von Evoli, diesen S-förmigen Schweif, machen können. Als Gegenstück. Wäre es sicher ein cooles kleines Gimmick gewesen? Weiß nicht, ob es nötig gewesen wäre, aber cool gewesen. So, äh, jetzt muss ich hier zwei Schalter finden. Das heißt, ich klicke mal ein bisschen dagegen drum. Und jetzt muss ich direkt den zweiten finden. 50-50 Chance? Jawohl. So, mein Kleiner. Ich komme zu dir. Aber erst nächste Folge. Ich bin jetzt mal, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr einen Daumen hoch lassen oder Abo, was auch immer. Äh, ansonsten danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Jordan, alles bei Zucker.